Okay, Jonathan, komm her, wenn du sterben willst. Wenn du sterben willst? Nee, das heißt du bist mach, mach, also, Mörder. Was, was Na los, zieht dich ab. Oh lol. <lacht> okay, dann ist wohl Dennis oder sein Bereich. <lacht> <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu diesem 300 Abos Special. Bevor das Video anfängt, muss ich einfach nur sagen: Danke für die 300 Abonnenten, dass ihr meine Videos schaut und dass ihr meine Videos natürlich liked. Ich hoffe, wir können auch die 400 Abonnenten knacken, aber dafür müsst ihr mir helfen. Okay, viel Spaß mit dem Video. Hallo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir MM2 spielen und das ist das 300 Abos Special. Dabei haben wir Senpai, Stuart, ich, King und ja, ich meine King Jeff und Jonas selber. Sagt Hallo. Hallo. Hallo. <lacht> ja, das hat, ja, das hat kein immer. <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich gebe äh, geb das Geld für Messer und Kanonen aus. Alles klar, dann lass uns mal, Zonen. lass uns mal beginnen. Ne? Wieso bist ja, du wieder? Danke ja, nee. wieso bist du wieder leise? Ist okay. immer leise. Nein, also jedes Mal, wenn wir mit mehreren Leuten reden, ist er leise. Naja, also Mikro sind immer leise. Wenn man alleine mit ihnen redet, ist der Mikro voll laut. Bei mir ist eigentlich immer akzeptabel zu hören. Bei mir ist ja. einfach zu leise zu ich hören. Mir auch nicht so ich äh, ich habe hab, hab auch, auch oh, ihn auch. Ja. auch auf 200 seid mal alle leise, vielleicht war ich ihn ja. Ich bin noch auf 200 Prozent, er ist immer noch so leise. Alles klar, ich ich hab ihn auch die, erste ich die erste Runde hat begonnen. Die erste Runde hat nur. begonnen und wir sind alle wieder normal am Leben. Und gleich nicht mehr. Alles sind wieder mal eh erst Also glaub, er erdet ja. Ne? Jeff kommt zu mir. Jeff ist okay. Nee, ich wollte nur den Platz einnehmen. Jeff bist du das da oben? Nein ich wollte nur seinen Platz einnehmen. Er Ah man ich hab ja auch Klettern. Hallo. Ich hab Jeff gefunden. Er sitzt hier oben. Willst du auch im, im mit sitzen? Da ist noch Platz. Äh, ich hab Klettern kannst jetzt die Mutter. Ich spring erst mal runter. Ach, Ui. Ich guck mal, wo der Mörder ist. Ich hab Senpai gesehen. Ja, ich hab dich gesehen. Bin hinter dir. Ach, hi. Ich bin draußen. Äh, keiner ist draußen. Dann ist er wahrscheinlich alles. Sind wir wahrscheinlich ach, alle wieder. Nein, oh, nein, weißt du was? Äh, du wolltest bestimmt auch meinen Platz einnehmen. Senpai, was gibt es in deinem Restaurant? Ich seh Dennis, ich seh Dennis. Ich Ach ja, ach ja, Senpai, was gibt's in deinem Restaurant für Spezialitäten? Ja, alles. Alles, Jörg. Alles aus also, also Tortellini. Ich ja. nehme da mal Happy Meal. Ich nehme da mal Optimus eine große Prime Hotellinie. Ja, Optimus Prime Happy Meal, genau. Oh nee, mein uns ist zu fertig. Optimus Prime. Optimus Prime ist ein toller Roboter. Ich glaube, ich habe eine, okay, ja. eine Leiche gefunden. Kann er noch? Ich glaube eine Leiche. Nee, das äh, so, so ist jemand von uns Ninja. Oh, da wird Ja, jedenfalls hat jemand unser Revolver ausgepackt. Dann ist es er nein. kommt zu mir. Dennis ist... Fertig. Nein, ich will nur hierher. Er ist, ist nur Sheriff? Senpai, bist du ich Sheriff? Ich schieße dich ab. Wer, wer ist denn? Der Wenn, ist... Ah! Äh, ah ja, wie gesagt, der, der, will, der, der wo tot will, ist, der darf nichts mehr sagen. Ich Glitch machen. Warum kann oh? ich... Warum darf ich... Glitch? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wetten doch... Wetten, so. wetten, ähm... Wetten, Senpai ist noch, oder? Kein Ey, Glitch... Ähm, glitch -Verbot. Dennis... Oh, was? Yep. Was? Ah. Wer ist tot? Okay. Glitch-Verbot. Oh cool, endlich. Danke. Oh glitch Ist das Glitch-Frei-Zone äh, oder was? Das ist ein Privatserver. Ihr darf heranscheiden, wer gekickt wird und nicht. Also, ja. Ähm, ja. Let's go. Mind, mind, mind, mind. Nein, meins, meins, meins. Nein. Lass uns Fußball spielen. Das ist deine Ecke und das ist meine Ecke. Los geht's. Okay, okay, okay, okay, okay. Ja, mein! <lacht> Buh, wir ein Tor für Jeff aus. Was für Jeff? Du kannst mir nach Genau. Nein! Ich glaube, Dennis ist Mörder. Nee, ich bin nach Mörder. Oh, fuck! Oh, Senpai Ja. Wir waren nur am Fußballspielen. Äh, ah, oh, oh mein Gott, der ist, ist draußen. Ist ist ist Wer hat Tausen den perfekten ist, Revolver? Ist, äh, Sport. Aber er, ähm. ist denn sind. Wupp! Ich bin Fies, Dennis. Äh, ich mein, sein Ja, ich, bin, ja, ich bin am Leben, ja. Wow. GG an alle Mann, die überlebten. Zeitverschwendung. Uh. Ach, egal. Ich lasse jetzt einfach jetzt stecken. Was äh, ist denn los? Ich wollte einen Witz bringen, aber. Nee. Ab in die nächste ja. Runde. Kannst du keine. Aber das war doch die erste Runde oder nicht? Ab in die nächste Runde gesagt. Ah, nicht, ich dachte, das ist der erste. Workshop. Workshop. Okay, was? Nee, äh, n -Studio. Das, N E R. Nein, ob nein, nein, nein, nein. Also, studio ist der, so die schlimmste Karte der Welt. Ja, geht auch. I approved this message. Alles klar. Was haben wir hier? Okay, dann kann mich der Mörder bitte umbringen. Ja, ich bin In der Mörder, ich bring dich um. Was, also, du bringst dich um? Klar, doch gut, gerne. Ja, Nein. Ich ja, ich bin Mörder. Willst du es sehen? Ja, okay. <lacht> jetzt so? Boom. Jetzt das ist kein Content! Zwei sind tot, heißt okay. ich lebe noch, der Mörder und noch ein anderer. Nein! Ich, nein, ich bin der Letzte! Ja. Hallo, Ja, hey. ähm... ist Mörder. Nein, hier, das, das war mit dem Kick. Er hatte keine Kick mehr und dann, dann hat er ein paar Krümeln auf dem Boden gesehen und, und, und die haben alle... alle, alle für die, äh, die <lacht> nein, ich, das hat so Angst, er äh, schaut überall. Nee, es ist so, ich warte einfach bis es zu Ende ist. Wer ist der Mörder eigentlich? Keine Ahnung. Wir lebt noch jetzt eigentlich alles. Also, ich und? Du und jemand anderes. Was? Du und jemand anderes, der aber am meisten redet. Heißt Jeff. Ja, jetzt hat das seine Schnauze gehalten. Ne? <lacht> <lacht> heißt Jeff lebt noch, okay? Yep. Ich warte ja einfach nur. Ich warte. lange oh, noch. <lacht> zwei Minuten warten. Minuten noch, oder? Da mach ich mir erstmal noch. Da mach ich mir noch was zu essen. Oh, da mach ich mir noch zwei Minuten Reis Uh, nice dance move. <lacht> nice dance move. Ah, ich hab nichts anderes zu tun. <lacht> einfach so kurz tanzen, weil du Angst hast. Nee, eher weil mir langweilig ist. Ja, heute schon auf Silvester? Ja. Geht. Jeff, bist du dumm? Du hast es irgendwo noch nicht äh, geschaut. Ein oh, Ort hast du vergessen. Denn ist halt, halt die Klappe. Ja, ich bin gleich tot, oder? Kann, kann man so sagen. Kannst ja. denn Oh mein Gott. Also er Damage hast. Ja, er ist dumm. Wie lange noch? Uh, 40 Was? 40 Sekunden? 40. Na. Ja. Uh, yeah. <laughs> Der ist oben. Der, ist oben. Der ist oben. Nein, nein, nein. Don't, don't, ist don't tell the das. Is. Der ist oben auf dem Playground. Nee, oder? Oh mein Gott, das ist so dumm. Und jetzt geht er noch hoch, Junge, ist unten. <lacht> Dummes Kind. <lacht> ah komm, nochmal ein Siegestanz. Siegestanz. <lacht> oh oh ich weiß, wo du bist. Nein. Ah! Oh! Oh, oh, oh. oh nein! nein. Alter, <lacht> oh wie viel Zeit war bitte schön noch übrig? Oh, die Mutter ist Nein, reingekommen. Meine letzte, Sekunde. Meine letzte Sekunde. Oh, Ich war einfach nur dort so unten und hört drei Tote. Also, ihr seid alle gestorben, während ich unten war. Und dann war ich den Rest der Runde unten. Aber wir haben ich mich hab nicht sieht. Ich hab's in deinen Kopf gesehen. Jeff, ich hab deinen Kopf gesehen. Als du hochgesprungen bist und dann wieder weggegangen bist. <lacht> also, wie er einfach wirklich einfach hochgegangen ist. Easy peasy, ja, ich habe nichts anderes zu tun. Nein, nein, nein, Workshop, nein, Hausaufgaben. Ich wollte versuchen, dass ich Jonas bin. Ab in die erste Runde. Ja, Semper ist so still irgendwie. Guten Tag. Tag. Morgen sind sie ein Norddeutscher. Ja, also Ach ja, er ist ja. Er der Ukrainer. Oh, Dennis, bist du der Mörder? Jeff, bist du der Mörder? Stuart, bist du der Mörder? Nein. Ich bin Nein. ein bisschen Dennis, du kannst mir, du kannst. Ey, ey, ey, du kannst mir vertrauen. Ich bin kein Mörder. Ich glaub, du kannst mir vertrauen. Okay, Jeff. <lacht> <lacht> ich liebe es. Oh Gott, okay, jetzt bin ich bereit. Okay, mir ist egal, komm her. Okay, safe. Okay, Dennis, geh weg! Dennis, geh okay. weg! Ich geh weg, Ich geh weg, komm runter! <lacht> Jeff, geh weg, geh weg, geh weg! Jeff! Okay, der will, dass Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich äh. bin Ich Ich bin nicht, Ich bin nicht, Ich bin Ich dann? Ich schieß ihn ab, schieß ihn ab, bin ihn ab. Ja sicher. ihn ab. Wo ist der denn überhaupt, der Huso? Ich Ey, ey Schwartz, stell mir mal vor, einer sagt, okay, ich erschieße dich und warum warum lachst du dann? <lacht> ja, schieß mich, komm schon. <lacht> hey, ich bin eh der Typ ist das... ein ja, Wo gut, ist der... okay, Jonas, komm her, wenn du sterben willst. Wenn du sterben willst. Nee, das heißt, du bist Mach, Mörder. Also, los, sicher. Oh, lol. Ach, <lacht> <lacht> okay, dann ist wohl Dennis oder sein Pfeil. <lacht> Hahaha, <lacht> <Okay>, ist, Dennis. <lacht> Dennis. ist. Wie es aussieht. Wir gesehen. sind nicht dumm, du Idiot. Er reicht mir. Das wäre äh, ich, ich, ich einfach rumgefragt und hätte mich nicht versteckt. Oh, das war so oh. neid. Oh! oh, das da. Ja, er hat ja Ghost jetzt. Ah, oh, ja. Und jetzt irgendwie. Er, er, hat... er wirft die ganze Zeit vorbei und oh, jetzt hat er es. Ja, er, er wird ein Easy-Ghost benutzen. Weg da, Mann. Ah, verdammt. <lacht> Win-win! Ghost ist einfach so unfair. Es ist fair. Das ist nicht fair. Weißt ähm, <lacht> du, weißt, warum das nicht fair ist? Weil <lacht> Jeff ein Idiot ist. Ja, er ja, hat keine Chance. Okay. Ab die erste Runde. aber in die nächste Runde wäre jetzt ich mörder und alle abstecher werden. Okay, das danke dir. Der hat bei mir okay. so einen Schutzbonus. Er darf immer der Letzte sein, der das stirbt. Das ist ein Video. Senpai benutzt es Guard-Mode, so wie Kirito, okay? Na gut. Er stirbt aber trotzdem, wenn ich ihn erwische. Trotzdem, er soll jetzt einen Guard -Mode das Guard -Mode ist ein Guard-Mode einschalten. Guard-Mode ist game. Guard-Mode ist <lacht> game. Naja, eigentlich auch so gesagt, eigentlich auch Er War immer nicht so gesagt eigentlich. Erster, erster Bände. Brr, brr. bruh. Das ist alles. Bruh. Wer ist noch Inno? Echt. Ich vier Leute sagen, die sind ja, okay, ja. okay. ich sag mal so. Ich sag Stuart. Stuart Ich Mörder es Der Ich es bisher Ich war schon war schon, ja, aber da haben wir noch nicht Und letzte Runde war Dennis, der Rest sagt Inno, Sen Senpai oder Stuart. Ja, wir sagen immer alle Inno, aber egal. <lacht> Nein, man, manchmal sagen ein auch Cheryl. Ja. Ich ist ein die ganze Zeit. Oh ja, fuck. auch kein ich will jetzt nicht irgendwie über Panik erzeugen, aber ich glaube, das ist ein Es ist ein Elf. Ja okay, dann okay. weiß man ja auch nicht. ist. Also es ist da, ich ja, es ich bin ich bin ich bin da, ich glaube da, ich Ja, ich bin ich glaube ich bin da, ich ich meine, ich, ich bin dich ich bin Du hast niemanden umgebracht und ich bin da, also Ja, ich Oh, das Hallo, war klar. Geh weg, geh weg! Junge, ich hab Panik, ich hab Panik, es ist... Oh is mein Gott! Oh. Nice job, oh. Nice! <laughs> <laughs> Jonas, er will sich so verkleiden und ich komme erst aus dem Kamin und killen. Richtig ja, richtiger Camper, ein richtiges camper Kit. Ja, ich, ich, ich stand da offen, du hättest dich sehen können. Na und trotzdem hast du gekämpft. Ab in die nächste Runde. Ich stand einfach im Feuer. Und keine Diskussion. Keine Diskussion. Keine Diskussion, du, das Kind. So, Kinder, wenn du mehr. <lacht> <lacht> <lacht> ich bin noch <ja> ein Kind da, aber ich bin Ich weiß schon, dass ich irgendwo bin. Hero. Äh, Direktiv. Ich werde ein Panzergrenadier. Okay, warte. <lacht> das steht so vor, so, Senpai sein Bildschirm. Koch. <lacht> er wird kochen wird <lacht> alle mit dem Küchen was also umnetzen. Ne. <lacht> <lacht> okay, wer ist, äh, best, wer ist alles <lacht> in Ich. Eno, Ich bin noch. Ich e bin ja. Ja, okay. Also, Dennis, Spur. Ja, ja, das kommt in uns. Senpai, haben, ich. Sen ja, ich bin auch noch nicht. Also wer mit zu nah kommt, wird gemessert. ein oh, Senpai. Okay, okay, okay, okay, wir wissen jetzt. Entweder Senpai oder Jonas. Das war Flick, sorry, das war nicht <lacht> Mann, ey. Manu. Wieso musst du und durchkommen? Okay, ja, Jonas Aber halt, Immer wenn ich sterbe, dann merkt man, merkt wann ich sterbe, weil ich bin meistens immer mitten im Reden und dann... Gerl. Hm. Lass mal schauen, Alter. Also, versteckt ihr euch ernsthaft oder mein Mann, wie? Um, du bist Und auch mein im Schrank. Schrank? Dann bring jetzt aber wenigstens <lacht> die anderen um, oder begeh Rituell selbst. <lacht> <lacht> ernsthaft! Ernsthaft! <lacht> Nein, das war so knapp! <lacht> kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt! Okay, bist du Mickey Mouse oder was? <lacht> <lacht> ich bin Mickey Mouse. Was für nötig machen, Pluto? ich stimme echt gut machen irgendwie 40 mal ah Dennis versteckt sich Stuart versteckt sich <lacht> ich bin im Waschbecken. hey Stuart bist du chef Junge er war gerade im ba Waschbecken er weiß dass Alter. du nicht dort bist ich bin nicht hier von der Küche. same nein bis eben nicht also nicht ja. so nah jetzt hat deine Fresse nee. du bist tot du bist weg pui pui das ist so ich, bin, ich bin genau ja, bei dir also nach in dir, sondern sagen wir mal kurz neben dir. Ich finde, die sollten auch Landminen ins Spiel. Ähm, renn, ins Spiel. renn um da! <lacht> oh, ich hab's gesehen, es war so oh, okay. wundervoll. Da kommt direkt. Oh, boah, beautiful. Dieser, dieser Messerstich war so wundervoll. Oh, oh Gott. Er ist hinter dir, oh Gott. Hier kommt der Chefkoch. Wo ist denn Wo ist der Chefkoch? Oh mein Gott, der ist so im Die Pistole, ähm, da ist so ganz langsam vorbei gelaufen. Egal. Ich gehe. Weil, der, du, das ist halt einfach deine Klappe. Du bist tot, du kannst getreten. Junge, man hat sowieso gemerkt, dass dein Fall war. Du bist Fall, ich war. auch tot, so, so, kann du kannst ja Ja gut, da könntest N du ein Bild recht N haben. Nee, ich dachte, Traff ist Du bist dran. Achso. Ja, man hat schon, wie groß das ist, so. ja, weil ja so. ja, ich bin, ich bin innocent. Natürlich bin ich innocent. Ja, ist so. Nein, er hat gelogen. Ich sag ja nicht einfach so, ja, ich bin innenso Da kann ich auch direkt sagen, ja, ich bin chef Ja, haben wir die letzten Runden ja nicht gemacht, ne? Aber der heißt benutzen diesmal. nicht. Da waren wir zu viert und alle, vier waren an dem Ja, und ich war ja auch Aber die sind alle immer in der kann ich sein, nur sagt, so um sich damit. Ich, ich lüge nicht. Ich, ich, ich, ich glaube an Gott und lüge davon. Ah, jeder hat schon mal gelogen. Du auch, Jeff. Ja, okay, ich bin Sheriff. Er lügt. Er, er lügt. Er lügt. Ich war, ich war Ey, schau ah, mal, okay. Jeff, ich glaube auch an Gott, aber ich lüge trotzdem. Ja, okay, der Ich, ich weiß, Jeff <lacht> und Senpai. Ich bleibe jetzt, bleib jetzt bei Senpai, der ist nett. Hey, Jeff, tu, bitte, bitte tu es. so. weiß, trotzdem, dir kann man vertrauen. Im Gegensatz zu Stuart und Dennis. Ich denke Stuart oder Dennis. ist. Oh mein Gott. Und oh, was gibt's ich heute? Oh, scheiße. Äh, besser. Oh, ich ich steh kurz in die Küche, fang mal an. Willst du mich? Ja, Jonas, willst du mich wieder abschieben? Okay, wir müssen das hier ja, etwa Oh, Scheiße, glaube... der der der Ofen geht nicht. Okay, warte gut. Oh, wow, du, Scheiße. Oh. Mal, das ist... der, der Ofen geht nicht. What the fuck? Da, der Ofen geht nicht. Na, da kann man okay. rein. Er geht lieber. Pass, pass lieber auf. Ich glaube, aber ernsthaft, nee. Stuart ist es. Stuart Nein. oder Dennis? Stuart nee. oder Dennis? Nee. Oh, ich bin schon weg. Also. also, herzlich willkommen in meiner Kochshow. Heute werden wir Pizza kochen, ne? Junge, backen heißt das aber, na, ja? Okay, backen. Und hast du, hast du Karotten hier? Wir werden, warte kurz, das mal Karotten, ne? wenn du mich jetzt umbringst, dann wissen alle, dass, äh, wenn ich jetzt sterbe, dann wissen okay, alle, dass man. Hat jemand ein Messer? Hat jemand Messer? Hat jemand ein Messer? Wir müssen diese Karotten schneiden. <lacht> Der Mörder hat sicherlich noch einen zum Lager. Ey, ey. Dennis, die Karotten sind im Keller. Hol die mal. Okay. Ja, Komm im Keller. Okay. okay. Oh, komm, hier reingehen. Ah, nee, ich ich zu fett. Oder? Ne, das war's ja, was zu alt. Da hat's niemand. Sag äh sag mir falls du tot bist, okay? Okay, gut. Ja, okay. <lacht> okay, <good. lacht> Ruf mich an, wenn du tot bist. Dann sag mir keiner. Oh fuck. Guten Tag. Ich habe Karaten hinter der Leichen. Nein! Stuart lebst du doch! Du musst <lacht> noch leben, Stuart, du musst noch leben, Stuart, du musst noch leben. Ja. Nur zur nur zur yeah. Info, ich habe heiß. Du hast heute die Waffe! Wo ist die? Ähm, im Nein. Gang. Guten Tag. Ach, ach.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 lass dich nicht mehr so fahren. Habe okay. du was gemeint, Stran? Habe Lust, Junge. Also hab ich Lust, weg von mir. Be right back. Es konnte nicht mehr fahren, deswegen musste ich reparieren. <lacht> <lacht> <lacht> ich weiß auch, das. Oh nein, bitte nicht, natsch also sozialistisches. Nee, Endstudio, also. <lacht> nein, set bitte nicht. Ich oh. geht, Junge. Hat deine Fresse. Was hast du gedacht? Ich habe schau mal mein Messer an und meine Waffe. Das <lacht> ist gay. Okay. Was ist nicht Ey, gay? Ich bin nur. Ich bin Okay, einer von euch hilft. Ich liege nicht, ich war schon letztes Mal, Mörder. Ich sehe Dennis. Ich bringe Trampolin. Oh, dann mach ich mit. Er ja, schießt ja so. Ah, oh, okay. Richtig, die nose Ey, was? Nose-Go, ich hab keine Waffe. Du hattest Sheriff. Ich auch nicht. Oh! <lacht> das heißt, Sheriff oder sein Pferd würde ich sagen. Ja, ich auch. Was, was denn? Das Problem ist, es stimmt Okay, ja, <lacht> ja, es ist <lacht> <ja, lacht> okay. Ah, siehst du mich? Der der Schef kommt raus. Er hat es da, es ist wie Oh Gott, er hat ein, er hat ein Messer. Ein er Messer. ist der Küchenchef, er hat immer ein Messer. Jeff, ja. verrat mich, verrat mich jetzt bitte nicht. Äh, Jonas, ist Jonas, geh zu mich. Hier, gegenüber von dir. Ach, hallo. Der Koch ist wütend. Nein, nein, hol oh, erst Jord, bitte, bitte. Jord, er soll. Ist, der ist hier, der ist gegenüber von mir. Lass das geh rein. Oh, destroyed. Oh. Traurig. Ich rieb Chefkoch. Traurig. Der Chef wollte nur kochen, er ist ausgeratet. Er ist ausgeratet. <lacht> er, er hat kein Brot mehr. <lacht> Ab in die nächste Runde. Ab in die nächste Runde. Und ich trage Schuhe und bringe euch frohe Kunden. Äh, äh, schau mal mein pet an, schau mal mein pet findest du mein Pet? Oh, ist ein Pokémon? Nein, es ist ein Pet. Ein ich, ich, ich muss dir was sagen, ich, ich habe ich hab den Tipp entdeckt, wie man durch Fremde gucken kann. Ja, er ist, er ist auf Drogen, sorry. <lacht> Junge, was hat er genommen? Ich will auch was davon. Kokain und... Keine Ahnung, er hat Kokain mit... Auch. Er wurde auch in Spanien erwischt, er hat alle Drogen geha äh, Infos gehabt. Ja, er ist bester Freund mit El Chapo oder Chapo, keine Ahnung, wie der heißt. El Chapo war das nicht ein Mexikaner, der irgendwie Drogenpartei geleitet hat? Genau. You ey. Know, okay, oh, Halt deine Fresse mit Drogen jetzt, okay? <lacht> okay, also ich muss sagen, ich würde... Ja, ansonsten, ansonsten löscht YouTube das Video wieder. Was ist das? Sollen wir lieber sagen, gaytube? Mach dich bereit, halt, yeah. mach dich bereit. Halt. <lacht> ah! Ne Leiche! Hör was, hör was? <lacht> so ne Leiche! Wow, jetzt hast du bemerkt, dass er immer tot ist. Also, es ist nicht Jeff. Dennis oder ich, aber einer ist... Wow. Da kann man dreimal raten. Ja, du hast wieder geschossen. Nein! Dann hat Ultra Instinkt. Oh nein! Der hat ausgewichen. Der hat ausgewichen. Dennis, du bist ein Genius. Genius? Oder Genitalus? Nein, Genitalus. Ich bin ein Genius. Du zerschnittest mich. Junge, Junge, Junge, du bist krank, Kollege. Ja, er ist krank. Zu krank. Ich bin aus der psycho Psychiatrie, ne? Also, also, zu frücherträ. Ich kann das frücherträ. Er hat sein Universum. und auf Fusion. Schöner Bodenwurf. Bodenbau. Nein, meine Mutter ist jetzt am Staubsaugen. Oh! Ah, oh, Glückstreffer dieser Arsch, ja, okay. Leute, wenn euch so das Video gefallen hat, gebt ein Like, aber den Kanal, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann ja, fragt Chef. Nein, <lacht> fragt auf meinen Kanal äh, Drachenkrieger mit einem echt coolen Profilbild. Ja, ihr konntet es dann ja, seit einem äh, Monat nichts mehr. Also, <lacht> ja, bis bald und ciao.